So, herzlich willkommen zum nächsten äh, Truckstop 91, quasi Klausi Edition, weil Buchi keinen Bock mehr hat, oder was? Nee, der ist hier Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also übernehme ich das jetzt, mache ich jetzt nochmal eins, habe ich ja versprochen. Ähm, zur Erklärung, ich stehe hier an der Tankstelle und versuche hier rauszukommen. Ja, ihr seht ja selber, da kommen die ganze Zeit Autos, dann wird dann irgendwann was der die Ampel rot und dann achtet gleich mal drauf, was passiert. Ich nicht, du Eierbär! Bist du bescheuert oder was? Du hast da was genommen, oder? Dann würde ich kotzen direkt wieder in den Teller ein. Äh, die haben ja die gelbe Linie auf der, auf der, auf der Grasen habe ich gemalt, oder was? Jetzt fahr doch mit deiner Scheißmörde! Ich hab den Hobel vergessen! Ich Idiot! Ist das dein Ernst oder was? Da ist dein Ernst! Ja! So ein Fatzke, ey! So ein Fatzke von Ruhrtalbus. Ich habe ich aber ganz groß auf der Liste. Ja, noch bis vorne. Ich drücke schon vor. Ja, herrlich, da träumen wir doch alle. Was hat die in dem Popo heute Morgen? Äh, ich einige sind doch weg. Die eine blinkt nie, die hat es nie nötig, aber gar nie. Und, Und der fährt. Ach komm! Was soll das denn? Fahr, du Blödmann! Fahr die nächste runter! Spinner, ey. Wenn du dich verfahren hast, fahr so die nächste oder runter Dresden. Mein Gott, ey. Gott, denn nicht so eine Scheiße da. So kam das jetzt rüber. Du sahst ja nicht aus wie ein LKW-Fahrer oder sowas. Ich kenne mich in Aachen nicht aus, ne? Ich weiß nicht, du haust ja einfach ab. Ich habe Funkloch. Ich bin doch mitten in Aachen, hier kann doch kein Funkloch sein. Ja. Ne, die schreiben gerade, ich habe Funkloch. Ja, LTE ist hier. Irgendwo. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Was ist grün? Du hast doch immer alle! Du bist gleich grün, du Blödmann! Wenn du drunter liegst, du Affe! Zeig dir mir, der hätte grün, alter! Der spinnt doch! Der hat doch eine Obersemmel, hat er doch, der Blödmann! Zeig hinter sich auf die Ampel, er hätte grün! Hinter sich! Vor die, die war rot! Und hinter sich, die war auch rot! Und zeigt da drauf, die wäre grün! Also der hat doch was gesoffen! Der, der, der, der, der, der, Mischer der, der Mischer macht's. es. Der Micha macht's. Der Mischa. Noch Mischer kommt. Die Drehbombe. Ja. Souverän an allen vorbei. Ja. Mensch. Das Fundament muss stehen. Ich Captain jetzt keiner überhaupt. <lacht> ja, <bin> halt vorbei. <lacht> Mann, bin ich doof. Ja. ja, ich kann's halt einfach nicht. Nee, wir sind, wir sind behindert. Dran, fahr näher dran, dann kann der besser... Wie kann man denn so bescheuert sein? Fahr rückwärts! Guckt euch das Spiel an, das ist das, was ich meine. Jetzt kann der gucken, wie er da... Ja, genau, und dann... Das sind solche Affen, die haben sowas von keine Ahnung. Ja, der Sprinter überholt schon, hab ich gebremst, dann zieht der doch hinter dem Sprinter noch einer raus und Roller. Also weißt du, also den konnte ich gar nicht sehen, den Spinner. So, ihr habt jetzt nicht ein Problem mit dem Ton oder so. Hier lief Musik und YouTube mag nicht Musik und deshalb habe ich den Ton weg und der kommt dann gleich wieder, wenn die Musik zu Ende ist. Aber damit ihr die Gesamtsituation versteht, ne, wie locker der Verkehr eigentlich ist und man eigentlich, ihr seht ja, wann ich runterbremst schon, es ist ja schon zu erkennen, dass da irgendwas ist. Und wenn man da hier bei der 300-Meter-Marke abbiegen möchte, ja, sollte man jetzt spätestens, also da schon reagieren, ja, also schon davor, ne? Ja. Man sieht ja, dass irgendwie sich was staut. Und es ist ja auch noch Platz. Es würde ja gehen. gehen. Bei uns dem als Platz. er 2014 das Tor zum deutschen Wert-Titel kommentiert hat. Es ging natürlich um den Boden. Also, wenn da jetzt noch Kinder drin sitzen, ja, oder so, also, wenn der sein Leben alleine da irgendwie, aber. Das erste Leute. deutsche dieser also, wüsten WM in Katar und auch das WM-Finale und zu diesem Turnier hat er eine klare Meinung. Ich halte das für einen fatalen Fehler, dass die Weltmeisterschaft dahin vergeben worden ist. Das habe ich für den Gag damals gehalten, dass Katar die WM gewonnen Ja, in der Kurve. eine Fresse. Morgen, voll Idioten schon unterwegs. Herzlichen Glückwunsch. Das ist geil, der ist so auf Tuchfüllung jetzt. Mit dem Rollerfahrer gegangen, oder? Was macht der denn? Meine Fresse, Alter, ey. Hör mal, läuft's bei dir oder was? Du bist doch nicht ganz dicht, Alter. Jetzt hast du eine schöne Bremsspur hingelegt. Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge. Einer schön abgeschossen, Alter. So, können wir jetzt, ja? Was ein Käsekopf, Alter! Ich weiß nicht genau, was er für ein Problem hatte. Der hat erst zu spät gesehen, dass ich da rein musste, aber war schon zu weit und dann ist er durchgezogen. Ja, wo wollt ihr denn jetzt alle hin? Hier, Mutti, dass du jetzt hier überholst, wie Kennt ihr keinen Reißverschluss oder was? Alle rein jetzt hier oder was? Ja, du brauchst gar nicht so aggressiv zu fahren, du. Lass dich hier nicht rein, Mutti. Ist mir scheißegal. Das sind zwar zwei, ja, da kannst du Gas geben neben mir. Ist mir völlig lulu. Seid wohl blöde oder was? Kennt ihr keinen Reißverschluss oder wie? Also ich... Genau, BAM! ja Das hat dich jetzt aber die Hälfte der Klötze gekostet, wa? du Spinner! Das habe ich ja versprochen. Das ist viel länger wie gerade eben, ne? Das ist ja ätzend jetzt. Stell dich gerade so fest, der hat ja hier, hier schon... Das ist doch scheiße. Aber die kann ich Soll ich darauf achten, dass hier irgendwo einer rein- oder raus rausführt? Ja, sollst du, weil der Verkehr, Autoverkehr hat ja Vorrang. Deshalb sagt er das. Weil die müssen die ja rauslassen hier. Und Knall haben die doch. Und dann ganze Achsach ist der Bruder, der ist da nicht da kommt glaube ich jetzt ein Audi gleich hoch. Wo kommt der denn her? Alter, das Gloopsini, ne? Die haben mir die Straße abgesperrt, da will der durchfahren. Der hat doch den Obermeiser, der doch. Weißt also du, wenn die Straße abgesperrt ist, aber der Fußweg noch frei, dann darf man mit dem Auto über den Fußweg fahren. Oder wo ist die Logik dann? Ja. Jetzt kommt hier ein Rollerfahrer in, äh, hoch. Aber der kann ja auch über den Fußweg fahren. Die Pfeife. Schnee Engel. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ne? Ähm, ich kann doch nur Tschüss sagen. Liken, kommentieren, so viel kommentieren wie möglich. Und wenn ihr doppelt und dreifach kommentiert, ist mir egal. Hauptsache, ihr kommentiert. Das letzte Video hatte nur 900. Quatsch, 600. Ich verdrehe schon die 6, weil ich mir das schön rede. Ja. Ich gebe mir doch so viel Mühe. <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal.